Laut Peter Beck schaffen sie inzwischen alle 18 bis 20 Tage eine Electron herzustellen. Zu jeder Zeit haben sie zwei betriebsbereite Raketen in den Hallen des hauseigenen Raumfahrthafens auf der Mahir-Halbinsel in Neuseeland. Dieser Hafen bietet ihnen maximale Flexibilität und macht sie unabhängig von den traditionellen Häfen. Und das haben sie sich auch ordentlich kosten lassen. Um die Anlage besser erreichen zu können, haben sie 32 Kilometer Straßen inklusive aller dazugehöriger Leitungen liegen lassen. Mit 200 Millionen US-Dollar kommst du da nicht weit. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie ja zahlreiche andere Anlagen und Produktionsstätten gebaut haben. Der Bedarf ist anscheinend da. Die Auftragsbücher sind gefüllt und ich denke, dass sowohl die Kunden als auch die Investoren wissen, was sie an Rocket Lab haben. 18 Aufträge bis Anfang 2024 sind ein gutes Zeichen. Damit arbeitet Rocket Lab ohnehin vorerst an ihrem Limit.